Und damit seid ihr Lust. Man nimmt Zweige genommen und erläutern. Zum test Resident Evil 3 Remake HD Demo-Version. Oha, ich habe Angst vor diesem Startbildschirm. Äh, ja. Na dann... Starten wir mal ein neues Spiel. Die Demo spielen und den Albtraum erleben. Oh ja, das kann ja nur ein ja Albtraum werden. Wenn diese gut drin vorkommt. Ja, worauf habe ich mich eingelassen? Auf geht's. Ja, das Spiel kann sich, das Hauptspiel kann sich von der Demo unterscheiden. Ist klar, deswegen ist es eine Demo. Auf geht's. Die neue Plage breitet sich erschreckend schnell aus und hat breit die gesamte Innenstadt. Ja. Hey Captain, diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt. Sie gehört zu einer... RPD-Elite-Einheit ist ein Mitglied von Stars. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin ubcs kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der hunderttausend Zivilisten werden wohl tot enden, äh und tot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Superkopf. Hier. Yeah. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Umbrella Corporation ist jetzt gut Zeit, und, Zeit, und, und möchte Rennen Rennen Rennen Rennen. helfen. Ist gut. Und das ist Jill Valentine. Äh, in welchem das ist Resident, in in Resident, Resident Evil, Evil oder? Ist das. <lacht> ist das. Ist immer noch die... dasselbe Franchise. Das ist Präsident Evil 3. Und eröre ich mich da. Was, was geht denn hier ab? Okay, deine Kunden waren mal. Redstone Street, wenn ich das richtig gesehen habe, sind wir in Minecraft. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hochgehen soll. Das halte ich für eine eher blöde Idee. Ich kann da hoch lang gehen. So also, tue ich es einfach mal. Seit einer Boulevardzeitung, das werden wir uns nicht durchlesen. Okay, warum genau gehen wir hier hoch? Überleben da, ja. oder? Wie? Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden, beeilen wir uns. Oh, grünes Kraut. Werde ich brauchen. Schießpulver. Ich brauche eher Schuss. Messer haben wir mit dabei. Ja, haben wir. Objekte kombinieren. Zum Beispiel das hier: ein Stück Kräuter. Können wir die auf die 1 legen? Können benutzen. Okay, das Messer ist auf der 4 und die Schusswaffen auf der 2. Okay, da muss ich mich ein bisschen noch dran gewöhnen. Was ist das für eine hübsche Figur? Hübschen Anführungszeichen. Nee, ich verschwende keinen Schuss. Okay, was haben wir hier? Kate Bloods Okay, hier mal eine Kiste. Können wir die mit dem Messer aufkriegen? Ja, rotes sehr schön. Kombinieren. Schade, ich kann nicht kombinieren. Nur früh finden können. Okay, in drei, zwei. Minus 1, minus 2. Auf die Kopf ziehen. Zu hm. so viel Schuss verbraucht für einen Zombie. Okay, dann bin ich selten soll also schon schief gehen? Bist Munition? Ach, Scheiße. Ich zwei Na komm. Differenz. Schnell ausweichen. Ah ja. Wir nehmen gleich die Schüsse aus. Ich habe keinen Schuss mehr. Verdammt. Das ist etwas dumm. Hier vielleicht ein paar Schuss drin. Schießpulver. Ich muss die Leute messern. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strohmast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von mir. Meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du und bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Vielleicht kann ich mit dem Messer... Ich habe eh keine Munition mehr. Ja. Hä? nicht. Womit soll ich das dann... Okay, Kacka. Vielleicht kann ich aber da lang. Ich habe keine Idee, wie ich das löschen kann. Es wird gemessert. Na, fantastisch. Ich habe keine Munition. Ich habe keine Munition. Wo finde ich Munition? Munition, Munition, Munition. Wenn wir die nicht alle messern müssen. muss doch irgendwo Munition rumliegen. Äh, ist die Spray. Okay. Die kann ich doch bestimmt kombinieren. Oh, ich habe Munition. Warum zum so Heck? Ach, scheiße. Lärm erwacht. Hier will ich meine Munition nicht verschwenden. Okay, jetzt bin ich hier. Wo bin ich eigentlich? Verdammt! Das wird vielleicht mal Was noch nicht kritisch ist. Verdammt. Ach, sie ist mit dem Kreis gelaufen, fantastisch. Ach, Breck. Vielleicht wenigstens einen von denen umbringen, verdammt! Das läuft nicht so gut. Kann ich da vielleicht lang? Okay, kann ich lang? Tresorcode habe ich natürlich noch nicht. Da du du besitzers Schöne Gut. Schießpulver. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich das Schießpulver verwende. Ach, damit mache ich mir einen neuen Schuss oder was? Bleib liegen. Pistolenmunition. Versuche halt irgendwie einen Weg drum herum zu finden. Dass das nicht löschen muss. So wird es wahrscheinlich aber nicht geben. Ach du Kacke. Mein Bein. Stirb. Verdammt, kann ich hier irgendwas kriegen? Auch welche Schießprüfer? noch mehr davon heilung vielleicht heute ich glaube ich habe mal wieder welches nötig das für spray Ein rotes das hier drin was habe ich jetzt gerade gemacht Das kann ich nicht kombinieren. Merkwürdig. Ach Scheiße! Ständig sich blöd an. Na, dann, hinschießen. schießen. Schießpulver kann ich gebrauchen. Oh, flittenmonetizon. Jetzt bräuchte ich erstmal eine Flinte. Schade. Grünes Kraut. Kann ich Sachen verstauen? Brauche ich hier eine Demo noch nicht? Gemischtes Kraut. Holzenschneider. Der könnte hilfreich werden. Wir sind immer noch nicht wirklich weiter. Wir sind schon wieder im Kreis gelaufen. Verdammt! Lass uns doch von jedem Zombie beißen. Ich wollte gerade schießen. Verdammt! Muss da aber lang <lacht> verdammt nee. kann man den bis nicht abwehren? Kackdrick Verbrauch viel zu viel. Ein wird nur noch jetzt wo genau lang kommen. Mit dem Bolzenschneider den hier Richtige Objekte verwenden. Wenn sie ein Objekt öffnen, Tür und da benutzen Das kann man nicht Ketten und Kabel was für ein Dreck. So wird aber noch nicht durchkommen. Hier nee, waren wir schon mal, aber. Kinderspiel und oh, Ich habe keine Ahnung, was wir hier. Munition verschwenden können wir. Ketten und Kabeln. Da hoch können wir nicht. Irgendwo habe ich doch schon mal eine Kette oder ein Kabel gesehen. Warte, irgendwo ein Schrank, wo doch jetzt schon was vor war. Und wir hatten doch hier irgendwo was... Ich erinnere mich. Oh, Kacke. das Hier drin, ach, der lebt immer noch. Ja, die irgendwo hat noch einen abgeschlossenen Schrank. Doch jetzt bestimmt lang. Ja, bitte. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Ich wir noch gar nicht drin. Verdammt. Ich muss das zweimal hintereinander sein ich habe glaube ich keine heilung mehr ein feuerwehrschlauch ne fantastisch müssen wir noch irgendwie rauskommen hier ja? handgranate nicht gebrauchen. Ich habe hoffentlich den Feuerwehrschlag nicht geworfen. Okay, da brauchen wir es eine zweite Sache für. Oh, hier. Dafür ist es gut. Eine Flinte, Inventar ist voll, was werfen wir denn weg? Das geht können wir nicht wegwerfen Das ist sehr betrüblich. Werf mal die Hand weg, Handkanal weg. Ich brauche mal die Flinte. Das ist auf, auf der Eins. Notiz der U-Bahn. muss hier raus. Ich habe jetzt was brauchen das Feuer zu löschen. Okay, ich komme auch ohne den klar. Ich kann leben, oder auch nicht. Er lebt nicht wirklich. Abscheißer. Ich habe nicht viel Munition dafür. Scheiß, da komme ich nicht mehr durch. Komme ich denn jetzt zurück? Ich bin ja schon mehrfach im Kreis gerannt. Bin ich hier lang? Nee, da bin ich scheinbar noch nicht lang. Jetzt können wir hier lang. Pistolen Verdammt mich. Verdammt. Werft das hier weg? Granat kann ich nicht gebrauchen. Da kriege ich doch was im Ecker. Ach du Scheiße. Gerade ist gerade weggeworfen. bei den Donuts durch oder wo geht es hier lang? Er äh, ist für spray, na toll. Müssen wir erstmal wegschmeißen? Was anderes. Wander sagt oder? Pistolenmunition. Komm mal nicht durch. durch auch nichts. Kann wir Zeugs ablegen. Und jetzt habe genauso wenig wie es wegzuschmeißen. Moment. Die Pistolenmunition haben wir jetzt wieder. Ich hab die schon verloren, wie kommen wir jetzt zurück? Ich Zweifel da wo wir gekommen sind. Und da können wir auch irgendwie nicht mehr lang. wie kommen wir durch die Tür nicht mehr durch? Ich nicht. Es gab doch mehrere Wege. Es sind jetzt alle blockiert? Durch den Laden war keiner davon. Orientierungssinn wie eine Brust. Bin ich nicht hier durch den Namen gelaufen? Hm. Ah, hier. Ah, der große. Na toll. Ist halt weglaufen. Ich glaub. Den kriegen wir so leicht nicht. Erst Hilfe Spray, jetzt. Feuerwehrschlauch benutzen. Und der kommt mir auch nicht in die Zwischensequenzen mit. Der große Mann. Ach du Scheiße. du dann danke fürs spiel abschlusszeit 24 minuten Aha. jetzt kriegen wir noch einen kleinen trainer Who's capable of getting me the hell out of here? What was that? move. Kendo, you're all right. You're all right to stretch. Stop and do what? I got your back. Go, go! Uh, Glog, sticky. You better hurry. Sorry. Okay, da haben wir auch mal die Demo-Version von Resident Evil 3 die Remake gespielt und auch diesem Monster sind wir begegnet. Ja, da mich ich nach oben, es hat sich gefallen haben. Mir beim Spielen zuzuschauen. Ja. Das Mülltütenmonster. Fantastisch. Oder auch nicht. Dann habt ihr noch einen angenehmen Tag. Und ja. Schaut beim nächsten Video wieder rein. Man sieht sich. Roterinne. Bye bye.